Hallo, liebe Pflanzenfreunde! Und heute spielen wir weiter mit Pflanzen gegen Zombies. Äh, kurz vorab nochmal gesagt: Diese Folge ist etwas kürzer. Ich habe die letzte Folge etwas überzogen und dachte ich mir, ich mache diese Folge etwas kürzer. Und falls ich mich etwas anders anhöre, liegt daran, dass ich umgezogen bin und der Raum noch nicht komplett Folge ist. Also eigentlich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Also nicht wundern, falls ich mich ein klein wenig anders anhöre. vom vom von der Qualität her oder was auch immer. Aber ja, ich will nicht lange rumreden und um heißen Brei. Wir fangen an mit Basenbrecher bei den Rätseln. Ich fange mal jetzt an. Und der Peter. Das ist das Basenbrecher-Spiel. Manche Level sind ziemlich schwierig. Viel Glück. Okay. Das kennen wir ja schon. Ähm, oh, Bam. Ah, nice. Bam, das ist auch ganz nice. Zack, was ist hier? Das ist auch ganz nice. Ja, da wird schon down gehen den speich ich mir auf Wo ich glaube ich packe mir den vielleicht wie hier hin den vielleicht auch uh, den hätte ich da jetzt hinpacken können oh gott äh, hau ab okay ich bin einfach schnell diese modus aber keine ahnung ich spiele modus halt einfach schnell keine ahnung ähm, so okay aha ja komm wir einfach alle frei hier ähm, hier machen wir noch einen, einen Ups, sorry Leute, ich habe ganz kurz gemerkt, dass irgendwas mit der Audio nicht gestimmt hat, dass mein Audio etwas räumiger war und das vom Pflanzen Zombies la lauter war als je zuvor. Und das soll natürlich nicht so sein. Also ja, diese Folge, ich werde nur sagen, dass diese Folge sich die anders anhören kann als die anderen. Einfach weil ich noch nicht ganz fertig bin mit den Einstellungen und was weiß ich. Das kann sein, dass die nächsten Folgen auch zu sich anhören, aber immer so schön ist es auch wieder nicht. Oh. Okay. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es zu laut ist. Jetzt ist es angenehmer. Und jetzt höre ich keine sounds mehr. Jetzt höre ich nur noch die Musik. Ich, ich höre gerade wirklich nur die Musik. Ah, jetzt. Okay. <lacht> Hä? Äh, ja, dann machen wir das aber gleich. Das macht dann mehr Sinn. So. Aber ja, ich werde auf jeden Fall nach der, gucken, äh, nach der Folge mal gucken, ob ich da vielleicht nicht was ändern kann oder so. Ich hoffe, es stört einfach nicht. Das, das würde ich sagen, dass es das nicht stören soll. Ja, komm, mach halt schneller. Soll ganz schnell hier hin und dann pfiu, bam. bitte ich will die Folge jetzt nicht lange machen, okay? Aber wir spielen jetzt hier die Vasenbrecher anscheinend. Als erstes, ich schätze, weil es ist ja auch eins der spiele die wir hatten im Story Mode. Ich schätze mal einfach, dass wir jetzt Vasenbrecher in mehreren in vielen, vielen weiteren Schwierigkeiten bekommen. Ich schätze, es wird es mir nicht, dass wir.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 Scheiße. Wo der schafft, der schafft's. Ja, komm! Stirb bitte, bitte, bitte. Brain. Äh, ich mach's nicht, Dinger, die, die pack ich hier hin. Nein, bitte auf. Bitte die hören Sie elf. Äh, nein? Nein! Wow, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Ja, da muss ja mal erstmal essen. Oh nein! Oh doch, doch, doch, das ist gut. Okay. Ähm, hier müssen wir mal schießen, glaube ich. Ne, pack mal da hinten pack mal da hinten hin. Ich mal hier hin, glaube ich. Den Rest brauchen wir noch frei, warum nicht? Zack, zack. Und wo brauchen wir noch was? Hier. Vielleicht. Ja. Also bis jetzt ist der Summle Modus sehr einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt nicht so viele Probleme mehr. Gut, ich habe Probleme zu. zu ja, boah, was war das gerade? Ich habe Probleme zu entscheiden, wo ich was hinplatzieren will. Aber ich glaube, dass ich weiß, nicht, ob ich da alleine bin oder nicht. Ich habe das Gefühl, da bin ich nicht alleine. Wie auch immer. Der soll jetzt am besten so schnell wie möglich sterben, damit wir weitermachen kann. Denn für die Rätsel werden wir werde ich nicht so viele Folgen beanspruchen wollen tun so ja. Weil ihr seht ja, ihr habt jetzt schon zwei fertig und wir nehmen vielleicht fünf Minuten oder so auf. Dritte Vasa ist das nächste Level, das ist doch ein sehr origineller Name. Ja, was haben wir hier? Ach, so ein. Und so. N nein Ey, hau ab, hau ab, hau ab. Ähm, den packen wir irgendwo hier hin. Wo-oh! Okay. Interessant. Ähm... Der muss sterben, der wird, glaube ich, nicht verraten, oder? Ich weiß es nicht. Oh nein. Oh no, lass mich in Ruhe, bitte. Ich feiere ihn trotzdem. Ähm. Hier, fress. Ähm, nee, packen am besten hier irgendwie hin. Und dann machen wir den Rest noch frei. Dann machen wir mal frei, warum nicht? Soll hier warten, bis der weg So. Ähm, wo brauchen wir noch was? Da oben wird nicht abgeschossen, das ist nicht gut. Äh, wo ich noch's noch. Nee, noch? äh, da wird schon sterben. Ich, ich mag's ja noch mal hin. Ja. ich habe gesehen, ich sehe ja auch, ich habe sehr viel Geld gefahren. Ich habe allgemein sehr viel gefahren und sehr viel schon gekauft. Ich werde auch noch ähm, weiß ich schon gesagt, aber ich werde auf jeden Fall noch eine extra Folge machen für den Zengarten. Oder zumindest irgendwo in eine, der eine Extra Folge, reinguck, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, was könnte ich hier noch sagen? Ich werde das auf jeden Fall noch alles im Spiel. Das habe ich aber schon zehnmal gesagt, das also brauche ich nicht nochmal sagen. Weil Ihr wisst es ja bereits. Verkettung! Juhu! Weiter geht's. Alright! Ich hab's gerade nicht verstanden, was abgeht. Oh nein. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, nein, nein, hör auf, nein, nein, nein, auf, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Ich glaube sogar auf dem Handy konnte man ja beim Deathscreen auf das auf dieses Gehirn tippen. Also da war so ein Gehirn auf dem Teller und da konnte man so drauf tippen hat so Geräusche. War ganz lustig. Wie oh, kann man nur so viel Pech haben? Ehrlich Mann. Ihr Haut ab verschwindet von hier. Niemand will euch. Hier meine Pilzarmee. Lust Pilzi, äh, Pilze, Pilzi Pilze, Pilze. Das ist Puh! Ist aber echt so weiter. Das ist nervig. Haut ab! Ja, fress den. Und du gehst dahin und, und.. Genau das hier soll eben nicht passieren. Ja, ja, das, nein! Du sollst ihn essen! Nein! Jetzt geht ihn doch schnell! Nein! Warum? das ist doch so lame. Ey, ehrlich, Mann. Ja, starten. beeil dich halt. Echt, so kackig, ich So, hau ab. Ihr beiden verreckte bitte. Du auch da unten. Okay, ich mach dir sogar den Weg nicht um. Ja, Mann! Oh, das, ich wollte ja noch gar nicht hinpacken. Geil. Hör, hör, hör, hör! Ui, juhu. Warum geht es jetzt auf einmal so, so easy? Ich, ich check das nicht. Ich, ich komm kommt jetzt verreck schneller, bitte. Dürfen wir ehrlich warten, bis der dahingeht? Na dann reden wir ich weiter. Äh. Ja, wo, wo, wo? können wir reden? Ähm... Thema Pflanze gegen Zombies. Ich hatte vor, vielleicht irgendwann nicht direkt nach diesem Let's Play, aber irgendwann in Zukunft vielleicht mal Garden Wolfe 2 zu Let's Play. Es ist auch geplant, es ist irgendwie spekuliert, spekulationisiert, dass Garden 3 rauskommen soll. Ich glaube das nicht. Falls ja, dann könnte ich ja anstatt 2, 3 lachen. Ich weiß nicht, ich hätte ich mag Garden -Wirfe. eigentlich. Ich habe das so nicht getestet und ich finde es bisher ganz cool. Was mache ich eigentlich gerade? Ich habe gerade gemerkt, hier sind noch welche. Oh Mann, bin ich blöd! blöd. Oh, bin ich dumm! Ja, das tut mir leid. Das, oh Gott, ich dachte, da wäre nichts. Ah. Es ah, tut mir leid, es tut mir wirklich leid, okay. Blöd, um, ich wurde auch gefragt, ob ich vielleicht nicht den zweiten Teil machen könnte, aber ich finde, der zweite Teil ist einfach unendlich. Das ist so ein unendliches Spiel. Ja. Und dann würde ich den lieber nicht machen, weil ich habe keinen Bock, und Endi-Spiele zu let's playen. Also, zumindest sowas nicht, ja. Okay, machen wir noch. M steht für Metall. Yo, warum nicht? Oh, leck mich doch an meinem. Äh ja, lassen wir das lieber, aber trotzdem lecken. Yo, ey. Ich kann dieses Geräusch gar nicht mehr hören. Und jetzt bin ich sauer, ey. ja, es ist despawned. Und da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da, da unten da, nein, nein, nein, nein, nein, nein. da unten, da unten. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Du auch. Du die Ich schützen wir. Und, äh, dann noch der hier. Nein WAS?! Mike, halt, wach auf! Es ist Spielzeit! Aufwachen! Ich komme mir gerade vor, als ich... Äh, ...ram schlafen, ey! Was ist los mit mir? Ehrlich, Mann? Was ist los? Was ist los, Bro? Alles okay? Kannst du mit mir reden? Was ist los, Mike? Ich kann das nicht Nicht. Ich tu dich nicht. Ehrlich No joke. Was ist mit mir los heute, ey? Gosh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Verreck. Du verreckst. Die schützen wir. Und die schützen wir auch. Und hier nehmen wir dann mal den Rest und mach einfach alles frei. Warum nicht? und dann hier noch und, und hier noch, damit die schnell sterben, damit die schnell sterben und das passt eigentlich und das können wir noch schützen, ich können wir noch schützen und das war's. Yay, so einfach könnte es gehen, wenn ich mal wach wäre. Meine Güte, aber ihr seht's, die Rätsel sind wirklich kurz. und Das jetzt Play endet auch bald. Wir sind bald bei 30 Folgen. Noch ein paar Folgen sind wir bei 30 Folgen. Ich weiß ich, ob ich dann schon fertig sind. Aber ihr wisst ja Ihr habt ja gesehen, hier bei Überleben ist sie nicht sofort zu Ende. Es gibt hier noch mehrere, aber das wie Giese sieg Ja, Reden, du dummer Hund. Äh, hier, wie ich bereits sagte, werden wir das Ganze in einem, einem Livestream beenden. Und dann werde ich dann auch eine nächste Folge machen, wo ich dann irgendwann den Abenteuermodus nochmal durchgespielt habe. Das wird ein Spaß. So, als nächstes haben wir Scary Potter. Ich frage mich, was das für ein Name sein soll. Hm, habe ich noch ja nie gehört. So, erstmal hier schützen. Was war merke ich gerade. Oh Mann. Äh. Ja mal ab, du. Ähm. Ja, super. Super! Können wir eigentlich direkt schon von vorne anfangen. Oh mein Gott. Was ist mit mir? Kenne ich gar nichts. Aber auch wirklich gar nicht, gar nicht. Dann packen wir die hier überall hin. Vielleicht ist es auch einfach klüger, erstmal die hinteren zu machen, Das Das Ist vielleicht auch klüger. so, ja. mhm. Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm. Dann Packen wir Mhm. noch so einen hin. hm hm hm hm ich ja, zack, zack. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, nein, nein, nein, nein, ja. Nein, hör auf. Oh Gott, was passiert denn hier? Was passiert denn hier, ey? Guck die Städte an. Warum red ich immer so? Was ist los mit mir? guckt euch den mal an ja der, der wird richtig genommen alter der arme und ich habe nur die hier ja gut der der natürlich auch noch aber der hat keine feuerbälle der wird nur hier in die richtung feuerbälle nicht, leider alter, schaffen wir das überhaupt okay doch einer von denen ist down es sind noch zwei okay das ist aber wirklich nur noch zwei ich habe angst vor dem football chucky da der ist gefährlich. Der ist wirklich gefährlich. Der könnte, jetzt, der könnte mich jetzt echt killen. Ne? Bitte nicht. Nein. Nein. Ach komm. Ey. Das ist Asimus. Was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Rotz, Alter? Was ist das für ein Rotz? Ach komm. Ich raste hier aus. Nein. Hör doch auf. Wunderwitz, hört mal jetzt auf der Kacke. Was mache ich denn hier überhaupt? Ich bin aber auch teilweise selbst schuld, muss ich sagen. Also ehrlich. Den spare ich mir auf. Den brauche ich bestimmt noch. Zum Beispiel für den. Verdammt, verdammt, verdammt, ich hab schon wieder verkackt, oder? Ja, das will ich ja also. nicht. Äh, da unten. Da unten, da unten, da unten, da unten. Da oben, da oben! Pflanze, Pflanze! Nein, nicht die Pflanze! Ja. Ich hasse den Modus, okay? Ich kriege wieder nur Schrott. Ich krieg wieder nur den größten Schrott der Welt. Ich pack jetzt einfach mal dahin. So, hier alle frei. Alle hier frei. Komm, hot up. Das ist nicht unbeschlüssel. Das ist der Kill den, please. Hier hinten Wir hier noch so einen hin Den machen wir ja Ja ja ja ja und äh, Am besten die noch hin und dann ist da noch ein Lappen Was haben wir hier hin? Ach oh, so so ein ja War ja noch nicht schwer genug Das können wir noch für Warum nicht Einfach alles Warum nicht? Warum nicht? Ja aber jetzt haben wir es und ich glaube, dann war es... Ja, komm, ich höre jetzt auch mit der Folge. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen so Blödsinn. Außerdem will ich auf jeden Fall noch schauen, dass mein Mikro bis zur nächsten Folge dann auch wieder ganz ähnlich ist wie vorher. Ja, yeah, keine Ahnung, was ich da aber Auf jeden Fall, es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir machen dann beim nächsten Mal wieder mit Hokus Pokus und den drei letzten Level von Vasenbrecher. Äh, und fangen wir an mit ein Zombie und ich liebe ein Zombie. Und warum? Das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Haut rein, Leute. Schönen Tag noch und tschüss, Leute.